Die jungen Menschen sind unsere Zukunft in Wagram. Wir forderten daher ein Jugendzentrum. Die ÖVP lehnte bereits die Diskussion darüber ab. Unsere Überzeugung ist, dass mit attraktiven Räumlichkeiten, ein bisschen Engagement, dem sprichwörtlichen Tischtennistisch schon große Erfolge für das soziale Zusammenleben in Wagram erreicht werden können. Während die ÖVP eine Million Euro für die Aufbahrungshalle ausgab, sind für das Jugendzentrum im Budget nur lächerliche 100 Euro vorgesehen. Daher am 26. Jänner, Liste 3, wir für Deutschwagern.